Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Thorsten Schröder. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Abend. Es gibt eigentlich keine Worte, die man angesichts dieser Verbrechen sagen kann. Aus deutscher Sicht kann man am ehesten noch um Vergebung bitten. So hat es der Bundespräsident heute in Warschau getan. Anlässlich des 80. Jahrestages des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Dieses wird von den deutschen Besatzern im November 1940 durch eine Mauer abgeriegelt. Mehr als eine halbe Million Menschen leben auf engstem Raum. Zwischen 1940 und 1942 sterben Hunderttausende an Hunger und Krankheiten. Das ist fast ein Viertel der jüdischen Bevölkerung Warschaus. Im Juli 1942 beginnen die Nationalsozialisten, die Menschen ins Vernichtungslager nach Treblinka zu deportieren und dort zu ermorden. Als am 19. April 1943 SS-Truppen ins Ghetto einmarschieren, wagen Jüdinnen und Jüden, Juden den Aufstand. Vier Wochen dauert der Widerstand. Es war dieser Geist, des sich nicht beugen wollens, der allen Kraft gibt. Christine Joachim hat heute eine Frau begleitet, die das Grauen von damals überlebt hat. Christina Budnitzka kann es kaum glauben. Sie steht in einer Ausstellung vor einem Foto von sich als Zwölfjährige. Auf dem Foto lächelt sie. Das Bild wurde aufgenommen, nachdem sie die Hölle erlebt hat, den Aufstand im Warschauer Ghetto, bei dem sie ihre gesamte Familie verloren hat. Ich bin überrascht, sehr. Ich sehe aus wie ein sorgenfreies Kind, mit lachenden Augen, glücklich. Aber es gab damals nichts zu lachen, also Fotos können auch trügen. Es ist 1940. Warschau ist unter deutscher Besatzung. Mehr als eine halbe Million Menschen sperren die Nationalsozialisten in das Ghetto. Durch eine Mauer getrennt vom Rest der Stadt. Auch Christina und ihre Familie sind hier eingepfercht. Sie leiden unter Hunger, Krankheiten und willkürlicher Gewalt. Als die Deutschen mit der Deportation ins Vernichtungslager Treblinka beginnen, versteckt sich ihre Familie mit anderen in einem Bunker unter dem Ghetto. Hier erlebt Christina den Aufstand gegen die Deutschen. Ihre Brüder kämpfen oben mit den wenigen Waffen, die sie haben. Ich konnte die Flammen überall um mich herum spüren, die Hitze, diese Hitze, die da war. Denn der Bunker, in dem ich war, war von Erdschichten umgeben und diese Erde heizte sich auf, als es rundherum brannte. Und ich konnte es spüren. Gegen die Übermacht der Deutschen gibt es keine Chance. Sie machen das Ghetto dem Erdboden gleich. Christinas Brüder sterben, der Bunker wird entdeckt. Sie müssen fliehen, doch ihre Eltern sind zu schwach. Ich halte die Hand meiner Mutter krampfhaft fest. Mama sagt zu mir, geh, du musst gehen. Also bin ich gegangen. Ich hatte nicht daran gedacht, dass ich meine Eltern niemals wiedersehen würde. Mit dem Bewusstsein für diese Gräueltaten, für diese Schicksale ist der Bundespräsident heute nach Warschau gekommen. Auf Deutsch, in der Sprache der Täter, bittet er um Vergebung für die Verbrechen, die Deutsche hier begangen haben. Hier auf diesem Platz, neben dem Ehrenmahl für den Aufstand im Warschauer Ghetto, stehe ich in Trauer und Demut vor Ihnen. Ich bekenne mich zu unserer Verantwortung für die Verbrechen der Vergangenheit und zu unserer Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft. Hier an der Stelle, wo früher das Ghetto war, wird heute ein Platz eingeweiht für Christina Budnitzka. Er bekommt den Namen ihrer Familie, Kutscha. Es ist auch Christinas Geburtsname. Für mich ist das wirklich wichtig. Zum ersten Mal werde ich einen Platz haben, an den ich gehen kann. Denn niemand meiner Angehörigen ist menschenwürdig beerdigt worden. Keine Zeremonie, kein Gebet. Dabei haben sie es verdient. Sie widmet den Platz auch all jenen, die wie sie ihre Liebsten verloren haben, die aber keinen Ort haben, um ihrer zu gedenken. Das Gedenken an den Aufstand im Ghetto und was darüber hinaus wichtig ist, die Meinung von Grit von Petersdorf vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Von einem Wunderwerk der Versöhnung spricht Frank-Walter Steinmeier in Warschau. Und es stimmt, es ist ein Wunder, dass Jüdinnen und Juden, Polinnen und Polen uns Deutschen die Hand reichen, nach den Verbrechen unserer Vorfahren. Ein Wunder, es verlangt grenzenlose Dankbarkeit. Aber bei allem Bekenntnis zu unserer Schuld, was die deutschen Gräueltaten gegenüber den Polen betrifft, da gibt es eine offene Wunde. Und das liegt an der deutschen Ignoranz. Die meisten wissen einfach nicht, was Deutsche den Polen im Zweiten Weltkrieg angetan haben. Dass die Polen als Menschen zweiter Klasse gesehen wurden, Millionen von ihnen getötet, ihre Städte zerstört wurden. Wer weiß das hier so wirklich? Aufstand im Warschauer Ghetto, heute 80. Jahrestag, das weiß man noch irgendwie. Aber Warschauer Aufstand ein Jahr später, bei dem sich die Polen monatelang gegen die deutschen Besatzer wehrten, der blutig niedergeschlagen wurde, dass Warschau danach fast vollständig zerstört wurde? Das wissen nur wenige Deutsche. Und diese Ignoranz verletzt die Polen zutiefst. Davon profitiert die ultrakonservative PiS-Partei mit Jarosław Kaczynski an der Spitze. Sie profiliert sich mit antideutschen Tönen. Vor allem, wenn die Wahlen nahen, bekommen die Deutschen einiges zu hören. Die Forderung nach gigantischen Reparationszahlungen gehört dazu. Und mit dieser Strategie ist die PiS-Partei auch deshalb erfolgreich, weil da diese Wunde die deutsche Ignoranz ist. Auch Polinnen und Polen, die Deutschland eigentlich wohlgesonnen sind, empfinden das so. Die Versöhnungsarbeit ist so gesehen noch lange nicht vorbei. Auch nach mehr als 80 Jahren gibt es noch viel zu tun. Vor allem für uns Deutsche. Die Meinung von Griet von Petersdorf. Wie lange geht's noch mit der alten Gas- oder Ölheizung? Oder doch besser gleich die moderne Wärmepumpe? Und wer bezahlt was und wie viel? Bisher gab es mehr Fragen als Antworten zum Thema Heizung. Lange wurde darüber gestritten. Jetzt hat sich die Ampelkoalition auf eine Reform des gebäude geeinigt. Und es bleibt im Kern dabei, dass ab nächstem Jahr jede neue eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Denn... Bisher wurde in fast 50 Prozent der deutschen Haushalte mit Erdgas geheizt und in etwa 25 Prozent mit Heizöl. Also drei Viertel aller Haushalte nutzen fossile Brennstoffe zum Wärmen. Das soll sich in Zukunft ändern. Cosima Gill hat die Details. Hier wird geübt für die Wärmewende der Zukunft. Acht neue Wärmepumpen stehen im Ausbildungszentrum der Handwerkskammer Potsdam. Bis zu 300 Auszubildende werden fit gemacht. Die Nachfrage von Firmen ist hoch. Die Wärmepumpe, so scheint es, ist das Heizungsmodell der Zukunft. Eine finanzielle Herausforderung für Verbraucher. Natürlich ist das Gerät an sich teurer. und Ich muss auch Zusatzinvestitionen tätigen. In der langen Sicht kann es aber durchaus eben sein, dass ich dann doch erheblich Betriebskosten einspare. Denn der Betrieb von Öl- und Gasheizungen wird in Zukunft deutlich teurer. Und noch wird ein Großteil der Wärmenachfrage in Deutschland durch die Verbrennung von fossilen Energien gedeckt. Mit dem umstrittenen Heizungsgesetz soll sich das ändern. Ab 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Ministerin verspricht, es werde für jede individuelle Situation eine Lösung geben. Es wird nicht dazu führen, dass jemand ohne Heizung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 Und so sieht das Förderkonzept klimagerecht heizen konkret aus. Haus- oder Wohnungseigentümer bekommen eine Grundförderung von 30 Prozent. Dazu kommen sogenannte Klimaboni für Empfänger von Sozialleistungen bei früherem Austausch von Öl- und Gasheizung in Havariefällen, also wenn die Heizung nicht mehr repariert werden kann. Der große Teil einkommensunabhängig. Zwischen Normalverdiener und Willenbesitzer wird kein Unterschied gemacht. Bedenken vom Koalitionspartner via Twitter im Hinblick auf die Finanzierbarkeit und die Umsetzbarkeit. Die Finanzierung ist gesichert, das Geld kommt aus dem Klima und Transformationsfonds. Trotzdem Zweifel bleiben. Das, was wir machen, muss zur Lebensrealität von Menschen passen, zu den Häusern in Deutschland passen. Und Insofern wird es Änderungen im Gesetzentwurf geben, im parlamentarischen Verfahren. Die Änderungswünsche der FDP bieten der Opposition eine Angriffsfläche. Das Gesetz, so wie es heute im Kabinett beschlossen worden ist, hat schon in der Koalition keine Mehrheit. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Das Chaos bei der Wärmewende geht weiter. So wird aus der Wärmewende Chaoswende. Der Bundeskanzler verteidigt die Heizungspläne der Ampel heute sogar auf seiner Auslandsreise in Portugal. Selbstverständlich darf das Parlament noch mal in alle Richtungen durchleuchten, ob es irgendeine Schwierigkeit gibt, die nicht bedacht worden ist. aber ich glaube, dass das schon eine Lösung ist, die so ziemlich alle Fälle, auf die man kommen kann bedacht hat. Klar ist, spätestens 2045 muss der Umstieg auf treibhausneutrale Heizung geschafft sein. Noch 22 Jahre. Die nächste Generation der Heizungsbauer bereitet sich vor. Unter anderem im Wärmepumpenkabinett in Potsdam. Die Wärmewende für sie und uns alle eine Generationenaufgabe. Fragen wir nach bei Gabor Hallers aus unserem Hauptstadtstudio. Jetzt hat das Kabinett das Gesetz verabschiedet. Trotzdem will die FDP noch nachbessern. Was Kommt da noch? Ja, die Debatte geht weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Und das ist auch erstmal nichts Ungewöhnliches, dass Gesetze im Bundestag nochmal verändert werden, weil da werden sie final beschlossen und äh, nicht im äh, Kabinett. Aber ungewöhnlich ist natürlich der Ton heute von der FDP auf. Der einen Seite diese Protokollnotiz, aber auch die Worte, dass man sagt, naja, das Gesetz ist jetzt schon viel besser, aber es muss noch an die Lebensrealität angepasst werden. Weil man muss sich ja vor Augen führen, dass Ende März diese Koalition im Koalitionsausschuss über viele Stunden, über Tage zusammensaß und genau über dieses Gesetz debattiert hat und am Ende gesagt hat, wir sind uns da einig geworden. Und jetzt will die FDP auch hier Technologieoffenheit, also weniger Fokus auf Wärmepumpen und der Finanzminister pocht auf die Haushaltsdisziplin, also aufs Geld. Es ging heute vor allem um die Förderung von neuen Heizungsanlagen. Wo soll denn das Geld genau herkommen? Ja, das ist, haben wir im Beitrag gehört. Kommt aus diesem Klima- und Transformationsfonds. Das ist einer dieser milliardenschweren Töpfe, die neben dem Haushalt existieren. Da kommt auch immer wieder neues Geld rein, zum Beispiel aus der CO2-Abgabe. Also daraus kommt es. Aber eine Frage wurde heute nicht beantwortet, wie viel Kostet es am Ende? Da hat Robert Habeck gesagt, die Kosten sind überschaubar. Lars Klingbeil, der SPD-Chef, der sagt: Na ja, man wird eine Menge Geld in die Hand nehmen, aber da gibt es widersprüchliche Angaben und das führt natürlich nicht dazu, dass diese Unsicherheiten, die mit diesem Gesetz verbunden sind, dass die Fragen, die sich Verbraucherinnen und Verbraucher stellen, dass diese klar beantwortet werden. Also in den kommenden Wochen wird es weitere Diskussionen geben und noch weitere Unklarheiten. Gabo Heilers, vielen Dank für die Information. Heute war es in einigen Schulen in Nordrhein-Westfalen noch viel ruhiger als geplant. Die Stille in den Räumen ließ allerdings Schülerinnen und Schüler viel lauter schimpfen. Denn dort sollten eigentlich die Abiturprüfungen stattfinden. Die Arbeiten konnten nicht geschrieben werden, weil die Lehrerschaft die Aufgaben nicht wie vorgesehen digital herunterladen konnte. Woran es lag? Darauf gibt es bis jetzt noch keine eindeutige Antwort. Immerhin aber eine Entschuldigung und ein peinlich berührtes: Das darf nicht passieren, der NRW-Schulministerin. Ist aber passiert. Inge Bertram über Frust an den Schulen und verschobene Prüfungen. Es ist 12 Uhr am Mittag. Jetzt müssten die Abi-Aufgaben für morgen runtergeladen werden vom Server des Bildungsministeriums NRW. Schulleiterin Gabriele Kipp ist etwas nervös. Das muss einfach funktionieren, denn die Schüler die sind so äh, angespannt und äh, das, äh, das muss, einfach, muss einfach klappen heute. Denn gestern klappte gar nichts mehr, wie hier in Wuppertal. Über Stunden warteten die Fachlehrer auf den Download der Abi-Aufgaben. Doch stattdessen die Meldung, System geschlossen. Nein. Also, wir stellen Ihnen die Prüfungsunterlagen über folgenden Weg zur Verfügung. Bitte. Die Hilfsmails vom Ministerium halfen nicht weiter. Den Schulen lief die Zeit davon. Auch in Wuppertal konnten sie die Aufgaben nicht herunterladen. Abends gegen neun dann die finale Entscheidung. Absage, hey. Prüfungstag. Wie bereits über den Tag hinweg mitgeteilt, gibt es weiterhin beim Download der Abiturprüfungsunterlagen Schwierigkeiten, sodass nicht sichergestellt ist, dass alle Schulen die Abiturprüfungsaufgaben rechtzeitig runterladen konnten. Da brauchen wir vier Stunden für, um das, ist das. Und das ist fest das ist das. Die Prüfung für heute abgesagt, das betrifft alle Abiturienten der naturwissenschaftlichen und technischen Fächer in NRW. Auch hier am St. Bernhard-Gymnasium in Willig. Ich war vorbereitet, ich hätte gerne heute geschrieben und ich wäre vor allem gerne jetzt fertig gewesen, damit ich auch gut mit der nächsten Klausur, für die nächste Klausur dann lernen kann. Es war schon eine sehr, sehr komische Situation, wenn man halt nicht so jetzt weiß, findet sie statt, findet sie nicht statt. Für muslimische Schüler und Schülerinnen fällt der neue Prüfungstermin am Freitag auf das Zuckerfest, das höchste Fest im Islam. Es ist einfach ein Tag, wo man glücklich ist, weil man hat hier 30 Tage gefastet hat. und ich bin auch selber Muslimin. Also, ich weiß halt auch, wie es ist, wenn man sich auf den Tag seit Wochen freut und dann da, auf einmal eine Abiturprüfung stattfindet. Wer möchte, kann sich aber fürs Zuckerfest beurlauben lassen und die Klausur später nachholen. Das gab die Bildungsministerin heute bekannt. Dass die Prüfung verschoben werden musste, ist aus ihrer Sicht ein großes Ärgernis. Ich entschuldige mich bei allen Abiturientinnen und Abiturienten, bei den Eltern, bei den Lehrern und Lehrern, weil gerade aber auch bei den Abiturienten, Abiturienten, weil sie sich gezielt auf diesen Tag vorbereitet haben. Heute Abend scheint die Ursache gefunden. Laut Ministerium sei das Problem möglicherweise mit der Einführung einer weiteren Sicherheitsstufe beim Download entstanden. Die wurde nun wieder zurückgenommen. Eine Frage bleibt. Können die Prüfungsaufgaben überhaupt noch verwendet werden? Denn 300 Schulen konnten sie herunterladen, 600 aber nicht. Und offenbar haben einige Schulen versucht, anderen die Fragen per E-Mail zuzusenden. Könnte das Abi damit ungültig werden? Für die Gerechtmäßigkeit ist ausschließlich das Ministerium verantwortlich und die müssen es sicherstellen und deswegen muss man davon ausgehen, wenn sie jetzt das auf den Weg bringen, sind sie in der Verantwortung auch zu klären, dass nicht nochmal Klausuren geschrieben werden müssen und dass die Sicherheit gegeben ist. Die gute Nachricht, heute haben die Downloads geklappt, das Abitur kann nach dieser Störung endlich starten. Schauen wir in den Sudan, wo das Leid der Menschen im Land immer größer wird. Seit fünf Tagen bekämpfen sich das Militär um den Armeechef Al-Burhan und die paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces um den Anführer Hemeti. Es sollen nach UN-Angaben bisher mindestens 270 Menschen getötet und 2600 verletzt worden sein. Eine geplante Waffenruhe scheiterte, wie auch heute eine geheime Evakuierungsaktion der Bundeswehr. Eigentlich sollten heute 150 deutsche Staatsbürger aus der umkämpften Hauptstadt Khartoum ausgeflogen werden. Tausende Menschen fliehen von dort, nachdem die Stadt ihre heftigste Kriegsnacht seit Ausbruch der Kämpfe erlebt hat. Ramin Sina berichtet. Zum vorerst letzten Mal schließt Mohammed Obeida seine Haustür ab. Mit den wichtigsten Habseligkeiten macht er sich auf den Weg. Er will Khartoum verlassen. Seit fünf Tagen wird in seinem Stadtviertel gekämpft. In der Nacht hat er wieder Schusswechsel gehört. Ich mache mich auf in die südliche Region Gezira. Hier kann man nicht mehr leben. Es gibt kein Brot, kein Essen, kein Wasser, kein Benzin mehr. Khartoum, die sudanesische Hauptstadt am Nil, am Morgen gleicht sie einer Geisterstadt. Beide Konfliktparteien hatten zwar eine Waffenruhe angekündigt, daran gehalten haben sich aber weder Armee noch die verfeindete RSF-Miliz. Angriffe der sudanesischen Luftwaffe, auf Stellungen der Miliz nehmen zu. Eigentlich hätte die Miliz in die Armee integriert werden sollen, doch der Machtkampf zwischen Militärgeneral Al-Burhan und Milizenanführer Hemeti eskalierte wohl auch deshalb, weil sie sich nicht einigen konnten, wer das Oberkommando über die Truppen erhält. Für die Bevölkerung wird die Lage nun noch prekärer. Brot ist rar in weiten Teilen der Hauptstadt. In vielen Kliniken fehle es am nötigsten, berichten Ärzte. Die medizinische Versorgung werde zudem von den Konfliktparteien blockiert. Viele Menschen schaffen es nicht in die Krankenhäuser, Krankenwagen kommen nicht in die Wohngebiete. Und das ist Khartoum. Hier gibt es ja noch etwas Infrastruktur. In den Gebieten außerhalb sieht die Lage noch düsterer aus. Am Abend bereiten Bürger der Hauptstadt ein gemeinsames Fastenbrechen vor einer Moschee vor. Eine Tradition im Fastenmonat Ramadan. In diesen Tagen kommen mehr Menschen als gewöhnlich. Die Versorgungslage hat sich zugespitzt. Viele finden außerhalb der Moschee kaum noch etwas zu essen. Betroffen sind selbst diejenigen, die an den Gefechten beteiligt sind. Auch Kämpfer der Miliz kommen hierher, aber nicht in Kampfkleidung, sondern ganz normal angezogen. 40, 50 von ihnen zusätzlich zu den anderen, die sonst noch mit uns essen. Aber was soll ich machen? Wir können sie nicht davon abhalten. Hoffnung auf ein schnelles Ende der Gefechte haben die wenigsten. In den umkämpften Gebieten bleiben für viele Sudanesen keine Option. Für die meisten wird es wohl eine Flucht auf unbestimmte Zeit. Und ich spreche jetzt mit Katharina von Schröder. Sie lebt in Khartoum, arbeitet dort für die Hilfsorganisation Save the Children. Und seit Samstag sitzt sie mit ihrem Sohn in einer Schule fest. Frau von Schröder, guten Abend. Wie geht's Ihnen gerade? Die Situation hier ist extrem angespannt. Es wird kontinuierlich gekämpft und natürlich sind wir auch sehr erschöpft. Ich bin hier mit Freunden und deren Kindern und meinem achtjährigen Sohn und wir bekommen sehr wenig Schlaf in der gegenwärtigen Situation und machen uns natürlich auch große Sorgen um andere Freunde und Kollegen. Und was bekommen Sie von den Kämpfen in der Stadt mit und wie kommen Sie an Informationen also seit Samstag früh um neun, als wir hierher kamen zur Schule, eigentlich für den Sportunterricht, wurde fast ununterbrochen gekämpft. Wir hören Schüsse, wir hören die Flugzeuge, wir hören auch Detonationen. Es gibt eigentlich nur ganz kurze Pausen mal, wo, wo nichts passiert, wo man dann durchatmen kann. Das einzig Gute in dieser Situation ist, dass das Internet noch funktioniert. Sonst könnten wir jetzt auch nicht sprechen. Und auch das Telefon. So sind wir im ständigen Austausch mit Kollegen, mit Freunden. Aber bei vielen gibt es jetzt auch keinen Strom mehr. Da, wo ich bin, ist der Strom zum Glück noch da. Und deswegen erreichen wir zum Teil auch die Leute jetzt leider nicht mehr. Hm. Und können sich die Menschen versorgen in der Hauptstadt und im Rest des Landes? Die Versorgungslage ist extrem schlecht jetzt. Das Elektrizitätsunternehmen, das staatliche, hat bereits bekannt gegeben, dass das funktioniert hier über prepaid sozusagen. Man bezahlt den Strom vorher, dass, dass dieses System einfach nicht mehr funktioniert. Das wurde online gemacht. Wasserrohre sind zerbrochen von den Kämpfen. In vielen Orten gibt es keine Wasserversorgung mehr. Die Lebensmittelvorräte werden knapp, weil die Leute sich nicht trauen, vor die Tür zu gehen. Oder sie müssen ihr Leben riskieren, um einkaufen zu gehen, wenn sie dann ein offenes Geschäft finden. Was natürlich auch nicht überall gegeben ist. Mhm. Insofern dazu kommt, dass die Krankenhäuser äh, zum Teil beschädigt wurden. Mittlerweile sind 39 äh, Krankenhäuser äh, nicht mehr aktiv. Die Patienten wurden evakuiert. Das heißt, auch die gesundheitliche Versorgungslage ist extrem schlecht. Ja, also die Situation wird immer prekärer. Was bedeutet denn die Eskalation der Gewalt für Ihre Arbeit, also für die Arbeit von Save the Children? Für uns ist es jetzt so, vorher haben wir in 14 von den 18 sudanesischen Provinzen gearbeitet, mit 500 Mitarbeitern. Im Moment können wir nur in drei Provinzen weiterarbeiten, wo die Kämpfe ähm nicht so stark sind. Die haben sich ja durch das ganze Land ausgebreitet. Es ist nicht nur hier in der Hauptstadt Khartoum, es ist fast überall. Und in anderen Orten müssen wir einfach die Sicherheit unserer Mitarbeiter als Top Priorität setzen. Und wir können unsere Mitarbeiter nicht gefährden, denn sonst können wir auch niemand anderen helfen. Hm. Nichtsdestotrotz sind wir in engem Kontakt mit dem Gesundheitsministerium, um eine nothilfe schon vorzubereiten, sobald es möglich ist. Und war die Eskalation des Konflikts absehbar oder kam das für Sie überraschend? Es gab Prognosen von äh, politischen Wissenschaftlern, Analysten, äh, dass es eine Möglichkeit ist. Aber es war immer das Worst-Case-Szenario, sozusagen das ganz Unwahrscheinliche, was man auch zu Papier bringen muss, neben vielen, vielen anderen. Ähm, wir hatten eine Phase des demokratischen Übergangs hier, wo es sehr hoffnungsvoll aussah. Und natürlich hätten, wären wir davon ausgegangen, dass das jetzt passieren könnte, dann wären wir nicht am Samstag früh zum Sportunterricht in der Schule gegangen. Hm. Jetzt gab es ja einen ersten Versuch der Bundeswehr, 150 deutsche Staatsbürger aus dem Land zu holen. Der musste aber heute Morgen abgebrochen werden. Fühlen Sie sich politisch im Stich gelassen? Ich bin im ständigen Kontakt mit der Botschaft. Ich werde mehrmals am Tag angerufen. Ich habe das Gefühl, die deutsche Regierung tut wirklich ihr Bestes. Es ist einfach eine sehr schwierige Lage. Und natürlich muss man warten, dass es so weit stabil ist, dass man überhaupt hier reinfliegen kann. Aber wir werden ständig informiert, was vorbereitet, was versucht wird. Und ich kann sagen, das ist schon besser, als was ich von manchen anderen Kollegen aus anderen Ländern höre. Hm. Wollen Sie denn raus aus dem Land? Ich bin hier mit meinem achtjährigen Sohn und natürlich ist es meine persönliche Priorität, meinen Sohn in Sicherheit zu bringen. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich werde mit dem fliegen. Ich werde ihn nicht allein in ein Evakuierungsflugzeug setzen. Nee. Aber natürlich wird es eine extrem schwere Zeit sein, weil ich habe viele sudanesische Freunde und Kollegen. Ich habe sieben Jahre hier gelebt und die Idee, dass ich raus kann und die anderen nicht, ist wirklich... Nicht leicht. Hm, verständlich. Deutschland und viele andere internationale Akteure hatten ja nach dem Putschen 2019 ihre Entwicklungshilfe ausgesetzt. Was braucht denn das Land? Was brauchen die Menschen jetzt? Als erstes brauchen die Menschen ganz offensichtlich Frieden, dass die Kämpfe stoppen, dass keine Waffen in vor allem in Wohngegenden eingesetzt werden, wie das jetzt ist. Kinder müssen geschützt werden, Krankenhäuser und Schulen müssen geschützt werden. Das ist das Allererste. Aber dann brauchen Sie natürlich auch Hilfe für den Wiederaufbau, wenn es hoffentlich Frieden gibt, um das Gesundheitssystem wieder Stand zu setzen. Wie, wie Sie sagen, waren ja schon die Bedarfe extrem groß vorher. Und man kann sich nur vorstellen, auch wenn wir jetzt keine genauen Zahlen haben können, dass es danach noch viel mehr sein wird. Frau von Schröder, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute. Dankeschön. Und das Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Thorsten. Die beginnen mit Klimaprotesten. Etwa 150 Demonstranten der Klimaprotestgruppe Letzte Generation haben im Berliner Regierungsviertel mit Straßenblockaden begonnen. Die Gruppe hatte angekündigt, in der kommenden Woche den Straßenverkehr in der ganzen Hauptstadt zu behindern. Mit mehreren Protestmärschen hat die Klimagruppe Letzte Generation ihre angekündigten Aktionen in Berlin begonnen. Die Polizei ist früh eingeschritten, um Straßenblockaden zu verhindern. Trotzdem kam es vor allem im Stadtbezirk Mitte zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Die Letzte Generation will die Bundesregierung zwingen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Wir haben eine Fortschrittskoalition, die sich aber keinen Millimeter vorwärts bewegt. Und uns läuft die Zeit davon. Die Klimakrise eskaliert vor unseren Augen immer weiter. Und deswegen, wegen dieser Dringlichkeit, wählen wir auch diese drastische Protestform. Für die nächsten Tage hat die letzte Generation weitere Aktionen im Regierungsviertel angekündigt und plant, kommende Woche mit Blockaden den Verkehr in ganz Berlin zum Stillstand zu bringen. Reisende müssen sich wieder auf Einschränkungen einstellen. Mit Beginn der Nachtschicht hat die Gewerkschaft Verdi Personal auf vier Flughäfen zu Warnstreiks bis Freitag aufgerufen. Bei der Bahn will die Gewerkschaft IVG von Freitagnacht bis zum Mittag den Verkehr lahmlegen. Auch danach ist mit Problemen zu rechnen, weil Züge und Personal nicht dort sein werden, wo sie nach dem Planen sein müssten. Die Europäische Union will die heimische Chip-Industrie massiv fördern. Mit einem milliardenschweren Subventionspaket soll die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hersteller vor allem gegenüber Asien gestärkt werden. Mehr dazu von Anja Kohl von der Frankfurter Börse.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 Der Sportreporter Heinz-Florian Oertel ist im Alter von 95 Jahren gestorben, wie erst heute bekannt wurde, bereits vor drei Wochen. Oertel berichtete seit Gründung der DDR in deren Hörfunk und Fernsehen von 17 Olympischen Spielen und acht Fußballweltmeisterschaften. Außerdem moderierte er auch populäre Schlagersendungen wie Ein Kessel Buntes. Es gibt schlimmere Orte den Sommer zu verbringen, als in einem Ferienhaus an der Ostsee. Aber ein gewöhnlicher Urlaub am Meer macht noch keinen guten Film. Es wird aber einer, als der Himmel sich rot färbt und die Bäume in Flammen stehen. Ein Waldbrand bedroht das, was man wohl als den ganz alltäglichen Irrsinn des Lebens bezeichnet. Warum sollte auch alles glatt gehen, wenn drei Männer und eine Frau in einem Haus leben und die Liebe nicht draußen bleibt? Der Film Film Roter Himmel hatte heute in Hamburg Premiere. Benedikt Scheper war dabei. Sommer, Sonne, sorgenfreie Urlaubsstimmung, Fehlanzeige. Kommst du nicht mit? Äh, nee. Kann ich. Na komm. Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es nicht zu. Vier junge Menschen begegnen sich in einem Ferienhaus an der Ostsee. Komplexe Charaktere, Erwartung und Enttäuschung spielen Ping-Pong. Schade. Die einen nehmen das Leben leicht, andere lieber schwer. Jungschriftsteller Leon hadert mit sich und der Welt, zweifelt nicht nur am neuen Roman. Die Arbeit lässt sich zu. So ein Arschloch, ich bin so ein Arschloch. Der Film nimmt ganz stark seine Perspektive an. Und äh, beobachtet ihn, während er andere Leute beobachtet und sich eigentlich wünscht, äh, Teil dieser Gruppe zu sein und sich selber aber verwehrt. Menschen am Meer, ein beliebtes Leinwandmotiv, um feinste Spannungen zu verhandeln. Neid, Liebe und Leid, vor sommerlichem Panorama einander ach so nah. <lacht> Nadja Stecher ist Bademeister. Ja, da oben. Echt jetzt? Das ist zumindest der, der letzte Nacht bei dir war. Für mich sind Sommerfilme Filme über brennende Leidenschaften. Und es ist ein Sommernachtstraum und vielleicht ein Sommernachtstraum, der ein Sommernachtsalbtraum wird. Große Gefühle vor fragiler Ferienkulisse. Das Idyll bedroht von Waldbränden. Die Natur mehr als nur Symbol für zwischenmenschliche Katastrophen. Wenn die deutschen Wälder brennen und diese Tiere, die ja Teil der grimmischen Märchenwelt sind, plötzlich brennend aus den Wäldern kommen, dann haben wir ja keine Geschichten mehr. Der Film erzählt von einer Generation, die wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt ist. Und das ist einfach unglaublich bezeichnend für unsere Zeit. Dass wir aus einer Selbstreflexion nicht rauskommen und, und gerade das Gefühl haben, wir stecken alle fest. Leon, komm, das musst du dir angucken. Was Komm jetzt. Jede Szene eine Skizze. Von dem, was ist, und dem, was sein könnte. Macht Angst, oder? Manche Momente grandios gemalt. Die blaue Stunde vor rotem Himmel, wie die Geschichte. Hochsymbolisch und schaurig schön. Ja, und der Film Roter Himmel läuft ab morgen im Kino. Und dann kommen wir zum Wetter. Carsten, Alles ist erlaubt, nur bitte keinen roten Himmel vorhersagen. Okay, ich habe andere Farben mitgebracht. Und zwar in erster Linie blau und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen pink. Und zwar auf unserem Regen- oder besser gesagt Niedergeschlagsradar. Denn aktuell regnet es zum Beispiel ganz im Süden Deutschlands. Hier zieht der Regen von West nach Ost. Und dann gibt es ein Regengebiet, das in den Osten hineinkommt. Und zwar zieht das hier von Ost nach West. Blaue Farbe bedeutet Regen. Hellblau weniger, dunkelblau mehr Regen. Und dann sehen wir aber als zweite Farbe pink. Wie zum Beispiel hier im Harz oder im Thüringer Wald, im Osterzgebirge, aber auch am Alpenrand. Und pink bedeutet hier, dort gibt es gerade Schneeflocken. Dieser Regen, der hier gerade im Osten ankommt, in Berlin und Brandenburg liegen die Temperaturen bei nur 4 bis 5 Grad. Dieser Regen ist kalt. Und deshalb wird das Thema Schnee in der kommenden Nacht auch in den westdeutschen Mittelgebirgen ein großes Thema werden. Es wird auf jeden Fall ein paar Flocken geben. Bevor ich damit weitermache, ein kurzer Einschub. Es gibt einen neuen Rekord beim Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre. Gemessen am Observatorium auf dem Berg Mauna Loa auf Hawaii. Das hier sind die Messungen der tagtäglichen Messungen der der letzten beiden Jahre, der Höhepunkt normalerweise im Monat Mai, der Höhepunkt steht uns also noch bevor, aber in dieser Woche wurde ein neuer Rekord gemessen und zwar mit 424,83 ppm, so viel seit Messbeginn gab es noch nie in der Atmosphäre. Von diesen Klimanachrichten zurück zum Wetter und da sehen wir diese Wolken, wir sehen diesen Regen, wie er sich schon im Verlauf der Nacht weiter nach Westen voranarbeitet, vom Sauerland bis zur Eifel. Und zum zurück oberhalb von 400 bis 500 Metern fällt Schnee. Tagsüber sind noch kurze Gewitter dabei. Für die meisten Menschen ist es natürlich einfach ein recht kühler und ein nasser und bewölkter Tag. Mit einer großen Ausnahme, das ist der Nordosten. An der Ostseeküste erwarten wir morgen. Viel Sonnenschein. Die Temperaturen nachts ziemlich kalt. Meistens liegen die Werte bei 0 bis 5 Grad. Tagsüber in der Eifel maximal 5 Grad. Im Osten hinter diesem Regengebiet wird es hingegen wärmer. 18 Grad in der Uckermark. Und das ist dann der Trend für die nächsten Tage. Temperaturen am Freitag bis zu 21, am Samstag bis zu 23 Grad. Oftmals Sonnenschein, außer im Westen und Südwesten. Hier geht es wechselhaft weiter mit Schauern und Gewittern. Carsten, vielen Dank für die Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit Sandra Maischberger und ihren Gästen. Mit dabei unter anderem auch unser Kollege Konstantin Schreiber. Und Weitere Informationen sehen Sie jetzt in unserem Nachrichtenkanal Tagesschau24. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Tschüss. Tschüss.